So, willkommen in meiner Lesehöhle. Fangen wir links an. Hier haben wir einen Kehrschrank mit alten Basen, die ich auch sehr liebe. Diese Art Bücher habe ich am liebsten. Die kommen noch aus meiner Jugendzeit mit Lederrücken. Alles meine Bücher. Jetzt die hat der Fatima, hat man mal jemand mitgebracht. Mineralien. Ein Teil habe ich noch sehr viele, habe ich auch immer gesammelt. Alte Lampen hebe ich sehr. Mein Vater war Kunstmaler. da ist ein ganz, ganz alter Sekretär. Auch Bücher wieder. Das ist auch wieder ein Ikea-Schränkchen. Diese schwarzen Ikea-Möbel passen sehr gut zu alten Möbeln. Diese Drachen und andere Märchenfiguren und so weiter macht mein zweiter Sohn. Er ist Heilpraktiker und das ist sein Hobby. Wieder Bücher und hier sitze ich, wenn ich telefoniere <lacht> oder das Spiel mache, das liebe ich auch. Mach mache dann das Hüppchen an, ich habe ein ganz anderer Stil, aber es gefällt den Kindern so gut, als es anzumachen. Hier ist ein ganz gemütlicher Schreibsessel. Äh, und da sitze ich, wenn ich Zeit habe oder wenn ich, wenn ich etwas nervös bin und mache dieses Geduldsspiel. Oder ich lese ein bisschen. Das ist ein Kupferbild mit einer, ich glaube, einer Knurhaut oder sowas von meinem Bruder Erwin aus Australien. Das ist Yannick's Vater. Das war ein ganz hübscher Junge. Dann hängt hier die Jacke von meinem lieben Enkel Janik. Und Bücher, Bücher, Bücher. Ikea, da sind auch nur welche drin, die muss ich erst sortieren. gebe ich einige weg. Hier ist auch wieder ein Bücherschrank. Zweckmäßig, also schön ist ja nicht, aber man schaut die Bücher an, denke ich. Und hier ist diese Puppe, die vielen von euch so Angst gemacht hat. Und die meine Lieblingspuppe ist die sind in das Lesezimmer verbannt. und diese Figur da habe ich auch sehr gerne Gusseisen Gusseisen da bekomme ich auch immer wieder eins gebracht ach und die alten Taschen ganz ganz alte Taschen die sammle ich auch das sammelte ich auch Bin sehr sehr alt das war so ein Theatertischchen da hatte man die Münzen drin Silber Und das sind die Lesebücher aus meiner Jugendzeit, aus meiner Schulzeit. Viele Gedichtbände. Gedichte liebe ich auch sehr. Und dieses Buch, das hat mir sehr geholfen, als ich im Krankenhaus war mit einer schweren Operation. Zwei ganz tolle Frauen, die haben mich an der Stange gehalten. Ich liebe das Buch sehr. Und ja, der Kalender mit Mineralien ist auch sehr schön. Kinderbilder, Kinder sind mir ja das Liebste. Ja, das war dann eigentlich. Ach nee, der alte Frosch, habt ihr den auch gesehen, der da unten hockt. Am Anfang, ich, die bekomme ich immer geschenkt, diese Frösche ist auch eine Geschichte für sich. Ich glaube, die schreibe ich nachher noch schnell auf was wieder Frösche Fröschen auszieht. Ich habe tausend Frösche im Haus. Nicht weil ich Frösche sammeln wollte, ich erzähle es euch nachher noch schnell heute Abend dann. Auch bei dem sammle ich jetzt halt Geld für Weihnachten. <lacht> da kommen dann immer die Münzen rein. So, das war es jetzt eigentlich. Ich hoffe, es hat euch ein Bild von mir gemacht und von meiner Lesewut. Aber ich meine, alle die ich gelesen habe, sind ja auch schon aus dem Haus. Gell? Viele, viele. So. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr. Dann sage ich jetzt Ade.